Hi und willkommen. Mein Name ist Daniel P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play king 3. Wir sind hier vor dem Ödland, das uns zu diesem Labyrinth bringt. Und ja, hier wartet das letzte Kampftor. Und ja, hier wartet ein optionaler Boss, so viel weiß ich. Und ja, schade. Und ja, mal gucken, wie es hier so abläuft. Ich bin Level 53, ich habe Ultima, ich habe viele Fähigkeiten, ich habe diese Ausrüstung. Weiß nicht, ob es irgendwie was bringt, aber okay. Ja, gucken wir mal, was hier auf uns wartet. Und ja, mächtige Gegner warten, in diese, warten hinter diesem tor So muss diesen Kampf sich alleine stellen. Alles klar, okay. Nicht so, als würde ich jetzt so sehr auf Donut und Gruff hier mich verlassen müssen aber okay guck mal was hier los ist so also ein herzloser dunkle entferno ja, er macht schon ein bisschen schaden aber ich mache den auch schaden so, ultima form komm her. Wer ja, bist du und warum ist so ein optionaler boss ja, mal ich, ich tank die sachen ja weg als wert nichts du hast zwei Schwerter, du hast keine schlüssel schwerter du bist irgendwie kein story boss habe ich ein so gefühl ist einfach nur so ein dude ich zerstör den rat Wie schaffe ich jetzt eigentlich, nicht nicht vollständig zu heilen mit Bi-Kraft? Die sind da schon wieder passiert, ey? Okay. Na, no. okay. Das ist das Gefühl, ich wollte ich nicht angreifen, wenn du was halt machst. Hey. ja nicht abwehren. Oh, ich bin betäubt? Was? Stimmt, da war ja was. vergessen, dass das irgendwie in diesem Spiel möglich ist. Oh, jetzt macht er mich fertig, ist klar. Jetzt komme ich gar nicht mehr an. Die Ey, ehrlich? Aber oh, wissen nicht nicht mal an den heran. So, komm her. War schon sagen. Ey. So, ich verwandle mich einfach und mache dabei Schaden. nicht. Komm her. Ich brauche ja eigentlich eine Nullstrategie. Ich gehe einfach noch auf den los, die blöde. Ja, ich habe noch eine Kupo münze und also was, also. So schnell werde ich ja nicht breiten. okay oh Gott. ja da war ich tot gewesen ich kann ihn seine Angriffe nicht blocken und so das ist irgendwie Ah. Oh. ja das dings das jetzt warten aber ja ich habe schon irgendwie doch so, mehr. No, no, no, no, no, no. okay Oh, dreck ehrlich Boah. Okay, lass mich mal ganz kurz ähm, ein paar Sachen hier. Hab ich viele Elixierer nee, ich halt so. Ähm, pff, was brauche ich denn hier so? Und dann schaffe ich doch irgendwie kommen. ist jetzt nicht so schwer also sorry aber hier sind die anderen optionalen Bosse in anderen Spielen sehr viel schwieriger okay den Angriff kann ich nicht blocken Boah, jetzt kommt er mit denen direkt her. naja oh, ich werde von diesen Angst betäubt. Oh, komm schon, ich habe dich da letztens auch voll einfach getroffen. Komm her. nicht hier Das wollte er kontern. Da ja, konnte, müsste ich eigentlich hier. Oh mir hier Schaden, ne? Der den da trifft, ne. So, ha! Ich weiß wie ich daraus jetzt komme. Hätte jetzt nicht gedacht, ne? das wird da, Lila? Konter. Oh, nein. Nicht so funktioniert, wie ich mir habe Oh Gott. Ich glaub, das war doch doof. Oh, okay. Wieder einbalanciert hier. macht den keinen schaden in dem moment oh. <lacht> ich glaube ich zu so den interportieren voll broken dies nerve das kommt er ja wieder mit damit ah gleich von überall ich kann von überall blocken oh, abgelaufen ja ich weiß da kommt noch ein angriff sage ich zurück ich kann immer magie angreifen stimmt nein das bringt mich jetzt um oh. auch nicht Ah. Oh. Nein. Der teleportiert sich mal zurück. Ey. Oh, Dreck. Komm mal her. Kann ich nicht treffen. Ey. Oh. wieder sich einfach weg teleportiert damit feuer oder so muss ich dir mal angreifen war wieso hey, ich habe dich getroffen gibt es doch jetzt einfach nicht ey. lässt du dich mal von irgendwas treffen hier? Oh, das treffen. Da ja, ist wieder rot. Komm ja, komm ich auch teleportieren, ja. Hätte jetzt, ich jetzt nicht gedacht, was? Oh, gut da hat nichts aufgezogen. Oh, der macht einfach viel zu viel Schaden, ne? Oh, ich bin gleich tot, merkt gerade. So, bis dann. Oh, wann kann ich denn den mal treffen da so, komm her so, noch ein bisschen oh gut oh, den krieg ich diesmal Oh, hier war er gerade oh komm her oh. ich glaube den habe ich jetzt und das war's <lacht> okay Kristall <lacht> Ornate Selfieposer schnipser freigeschaltet Und ja, das war's. <lacht> ich glaube, ich habe alles erledigt in diesem Spiel. <lacht> äh, oder? <lacht> Ups. Ich nehme an, ja, ne? MP haska ja. ja. Das ist besser als das hier. Gibt genauso viele Dinger, so wir haben auch alles abgeschlossen. Und ich meine, man sagt nee, dann sind mix aus Rollschuhen nur noch schlimmer. Also, so ein Abwehr zu gehen, aber sie kommen kurz darauf, auf ich zu hören, sei wohl. ja, mal wenn ich auf Level 99 bin, mache ich den voll alle. Also, ja, da wird übrigens das, was ich als nächstes machen werde, hier sein. Ne? In der nächsten Aufnahme werde ich wahrscheinlich kurz vor Level 99 sein und dann holen wir uns on screen die Platin Trophäe hier. und gehen dann noch mal und hauen sehr kaputt. Ne? Ja, also, das <lacht> hat den optionalen Content schon erledigt. Also, pff. wie gesagt, fand ich jetzt nicht so. So, ja, da hätte mehr sein können, ganz ehrlich. Also, und ja, gut, damit hat man das erledigt. Und ja, ich sehe euch dann in der nächsten Folge wieder, wenn ich Level 98 bin. Und ja, dann um uns die platten ne Ich will mich alle als für zuschauen. Ich hoffe, euch hat er gefallen. Wenn ja, lasst doch ein Like, aber in den Kommentaren. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Tschüss, Sikowski. ja Transcrição e